Ja, es ist jetzt sehr befremdlich, diese Position, lieber Fensterkiller. Äh. Du willst das doch auch. <lacht> oh Gott. Nein, bitte nicht. Gut, dann baue ich hier mal fertig. Hier habe ich oh. schon ähm, Fensterrahmen gemacht mit diesem coolen polierten Andesit. Ich glaube, die muss ich gleich killen. Natürlich. Ähm, hier machen wir wieder zu. Nach bestem Wissen und Gewissen. Gut, ähm, Glas brauchen wir mehr, als wir vermutet haben, wahrscheinlich. Ja, wir bauen diesen unwirtlichen Felsen schön langsam zu unserem Heim aus, Leute. So wird das was. Hm. Es reicht genau. Jawohl! Nice. Sieht Nicht mal schlecht aus. Danke. Bitte. Merci beaucoup. Ich weiß sogar, was es auf Schwedisch heißt. <lacht> ich bin <lacht> ja, toll. Glückwunsch. Ich bin toll. Aber ich sag's euch nicht, Leute. <lacht> Schreibt's mir in die Kommentare, ob ich euch sagen soll, was <lacht> sehr gut auf Schwedisch genau. heißt. Nein, Schmarrn. Vielen Dank auf Schwedisch heißt. Ich sag's euch. Taxomika. Äh, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. I like coal. Also. Ich werde jetzt diesen Raum hier ein bisschen ausbauen. So. Get out of my way, schön. bitch. <lacht> das sagt man nicht. <lacht> ich hab gemeint, du hättest hier die. Äh, was hast du die Spracheinstellung auf explizit gesetzt oder irgendwie sowas? Äh, die die die ähm, von von Minecraft Islands. Da habe ich eine eine ähm, YouTube Show erstellt und die Spracheinstellungen äh, sind da auf Kraftausdrücke eingestellt. <lacht> <lacht> ja genau. Man muss einfach sich alle Optionen offen lassen, wisst ihr genau, Leute? Genau. So muss das. So muss muttert. So. Was mache ich jetzt eigentlich? Tja, Gut. gute Frage. Nächste Frage. <lacht> ich könnte dir einfach zusehen und dann lächeln dabei. <lacht> Mh, mm. mm. okay. <lacht> oh Gott. Hören wir lieber auf damit. Ja. War <lacht> oh, furchtbar. <lacht> Oh, Skeletone. Skeletone. So, was, was baue ich da für eine Scheiße? Mal ganz ehrlich. Was braucht da für ein Scheiß? Ein Scheiß. Ach, ja. Die Decke ist hässlich. Hey, Die mache ich, glaube ich, mit Holz oder so. Oh, nice. So. Ah, hier ist der Eingang. Mhm. Hier machen wir den, den, den Spawner-Raum. Genau, und die, äh, da müssen wir irgendwie mit Wasser und so weiter eine xp Farm machen. Mhm. Ah, es wird, wird, wird ziemlich schön hier, ja. Oh ja. muss ich Es wird ziemlich Lewand hier. Lewand! Genau. Leiwand ist the way to go. <lacht> <lacht> Nein, schwinde über mein Haupt. Jetzt so, wartet mal, wie mache ich das jetzt am blödsten? gar nicht so nicht fail genau genau ach Gott Gottla ach Gottla äh, ist es ein Zombie oder ein Äh, Zombie ach, Schade Schade weil die die Skelette die die trocken ja eigentlich Knochen mit Knochenmehl und das wäre eigentlich viel äh, uh, ich ja. sind, uh, nutz, nutzbar, genau. Kann ich es ändern? Nein. Nein. Wahrscheinlich nicht. Genau, eben. Oh, er ist zugebaut. Okay. Dann höher auf zu heulen. <lacht> <lacht> <lacht> Stop howling. Howling. With Christopher Rowling. Nein, was? <lacht> Komm zu mir, Andy. ich brauche dich. Do your thing. Internet. Do Dann your thing. thing. Genau. <lacht> da wird das hier einfach ein Raum, ein Lagerraum. Mein Lagerraum. Unser Lagerraum. Mein Lagerraum. <lacht> My storage place room. Shit. Genau. Genau. So viel zu Kraftausdrücke an, ne? Genau. <lacht> ah, diese frische debris hier oh. zu Hause in dieser <lacht> schönen Höhle. <lacht> genau. <lacht> Product Placements, ja. <lacht> genau. Ich meine, irgendwie muss man ja YouTube-Money verdienen. Ja, irgendwie schon, ja. Febres, ja. Genau. Oh Gott. Ach, zu viel Brees fällt mir ein Witz ein. Mhm. Und zwar... Es war einmal... Der kleine Fensterkiller. Oh Und der Fensterkiller, der hat seine Freundin zum Essen erwartet. Oh Gott. Dann kam es natürlich dazu... Wie es in der Natura des Fensterkillers liegt... Dass er... Ähm, dazu beigetragen hat... Indirekt... Die Klimaerwärmung zu begünstigen... Indem er einen fahren <lacht> gelassen hat... Und ja, nun natürlich. ist es natürlich so, wenn man ihn fahren lässt, dass es furchtbar stinkt. Der kleine Fensterkiller ist ja jetzt auch kein Unmensch und will das nicht seiner Freundin antun. Äh, somit entscheidet er sich dafür, dass er jetzt äh, das neue Fibres Waldnadelduft hm, im Raum okay. versprüht. Mhm. Als er dann sich sicher ist, dass es genug ist, hört wieder aufzusprühen. Okay, jetzt weiter im Text. Also, er hört auf zu sprühen. Und da klingelt auch schon seine Freundin an der Tür. Ja, dann fragt er so: Ja, riechst du was? Das riecht doch gut, oder? Super, ne? Das neue Fibris. Dann sagt seine Freundin, <lacht> Entschuldigung. Mhm, okay. Er sagt seine Freundin. Kommt vor. Hier riecht's. Wie wenn jemand in den Wald geschissen hätte? <lacht> Auf einer warmen Begebenheit, meine Freunde. Auf einer warmen oh Begebenheit. Oh mein Gott! Ja. Das sieht scheiße aus. Das, ja, stimmt. Stimmt. Sehe ich von hier. Das tun wir wieder weg, Leute. Das tun wir den Menschen hier nicht an. Dieser einsamen Insel. <lacht> Ach ja, Oder aber ich habe keinen Sand mehr. Mehr. Verdammt. Verdammt. Ich kann mir das nicht leisten. Wisst ihr was? Ach, ich habe ja schon Stein hier drin, super. Das ist super. Ich habe hier mal unseren Eingang ein bisschen geschmückt. Sehr gut. So lobe ich es mir, lieber Fensterkeller. Mhm. Gut, ähm wie mache ich denn das jetzt am blödesten? Oh, Fenster? Oh, ja. Ist was kaputt? <lacht> Nö. Oh. <lacht> <lacht> Bitte was? <lacht> Nö, nix kaputt. Nein. Nö. Nö. Never. Never ever. Never ever kaputt. Zerstört streut. Den Boden machen wir mit Holz, oder? Damit wir auch was Organisches hier drin haben. Ja, genau. Mhm. Finde ich gut. Das finde ich nicht so schön hier. Das tun wir weg. Jawohl. Gut, ähm, das hier oben ist noch ein bisschen hässlich. Ja, normalerweise baue ich ja... Alter, wie mich einfach alles an Werkzeug verlässt, was ich jemals gebaut habe. <lacht> Niemand will mich mehr. Hm, kann ich verstehen. Böse. Böser Junge. Bad Boy. Du musst jetzt so ein... Ähm, so ein Ding machen, wie, wie bei... bei Ape Crime immer. Böser Bube so. <lacht> <Ja>, genau. Böser <lacht> Bube! <lacht> so ein Meme. Genau. Oh Gott, A Prime. Ja, ein bisschen andere YouTuber sponsern. Genau, dass die, auch, äh, dass die auch ein bisschen von unseren Abonnenten profitieren. Genau, von unserem Fame. Genau, können sie ein bisschen hochziehen. Da können sie einen kleinen Schluck bekommen. <lacht> von unserem Meer an Fame. Ja, weitere, weitere äh, äh, Wort vergessen hier einfügen. Äh, Fachwort für, äh, na. Fabulous! Nein, Hy Hyperbeln, das waren Übertreibungen. Aber da gibt es ja. ja noch was. Ähm, die, die Meta, Meta. Äh, äh, irgendwas mit Meta. <lacht> Metamorphose, nein. <lacht> nein, nicht ganz. Äh, keine Ahnung. Keine Ahnung! Wo, wo, man, wo man bildlich sich irgendwas vorstellt. Wie, ah, Metapher. Metapher, genau. Oh. Genau, weitere Metaphern hier einfügen. Genau. <lacht> ja. <lacht> oh Gott. Ich fange dann mal dezent an hier mit dem Boden. Dezent. Ah, dieser frische Febrisduft. <lacht> Wunderschön. Ach, das sieht kann ich noch mitnehmen. Man glaubt es nicht. Ich habe Andesit für was verwendet. Das erste Mal in meinem Minecraft-Leben. Hm. Dass Minecraft ich es nicht ins Feuer geschmissen habe. Ach, Minecraft-Leben. Guckst du das? Nee. Hm. Ich habe es mal geguckt. Mhm. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Es fesselt mich nicht. Um was geht's denn da? Uh, die, die haben sie einen Server gemacht, der Unge, ähm, German Let's Play und ein paar andere. Mhm. Ja, und da laden sie halt immer Sch Zuschauer ein als Spieler. Mhm. Praktisch ein Whitelist-Server, wo die dann immer auf die Whitelist kommen und dann auch mitspielen können. Ist ziemlich cool eigentlich. Das könnten wir abkupfern, oder? <lacht> ja. Okay. <lacht> also Leute, wie gesagt, die E-Mail-Adresse steht im, <lacht> in der Beschreibung. Äh, genau, bei mir auch. Wo ihr euch bewerben könnt. Für unsere schlechte Sache. <lacht> ja. Ach, ich muss was essen. der Nacht. Und das ist auch eine auch sehr hat, spannende hat Folge. Gerade, hat gerade die Welt gerettet. <lacht> Saved the world. Wie geht's eigentlich? Schnucki 1, Schnucki, Schnucki 2, 1, 2 3. 3. Äh, alle Man noch Schnucki 3? Wann kommt im Leben. Oh, stimmt. Sehr gut. Diese Inzuchtbande, ha? Huh? Genau. Gibt's denn. Unverschämt. <lacht> <lacht> Schnucki. Schnucki. Ich glaube, wenn man das in echt machen würde, dann hätte Schnucki bald einen zweiten Kopf. <lacht> Mindestens, ja. <lacht> <lacht> Könnten wir austesten. Nein. Aber nicht mit Scharfen. Wo bist du? Ich hau dich. <lacht> ich hab Andesit gefunden. Ui, Okay, diese Stimme war es eher nicht... Ja, geil. ja. Mhm. <lacht> <Okay>. <lacht> oh Gott. Gut. Ähm, okay. Was wollte ich jetzt tun? Ah. Was du tun wolltest, sehen wir in der nächsten Folge. Ja, wahrscheinlich. Ja. Okay, also dann, dann, Leute. Bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid immer noch dabei. Wenn es heißt, dieser Ofen hat eine Erektion. Okay, ja, gut. Wenn genau. es heißt, let's play Minecraft uh, Islands. Genau. Ne? Auf Bis dann. Tschüss. Habt eine schöne gehen. Zeit. Ja, genau.